Euro 20 plus. Endlich ist es wieder soweit. Es ist auch für mich die Premiere. Ich möchte mit euch gemeinsam diskutieren, live hier in Frankfurt. Seid dabei.